Seit 2014 wohnt der Wiener Musiker Heinz Dietsch mit seiner Frau Angelika Steinbach-Dietsch idyllisch am Stadtrand von Weidhofen an der Ips und hat offensichtlich seine Lebensstadt gefunden. Ja, wir sind nach Weidhofen gezogen, weil wir den Maximilian äh, wie sie sagt, erzeugt haben, gezeugt haben, geboren haben, je nachdem, und sind dann, weil wir nicht in Wien wohnen, weiter wohnen wollten, also ich war 20 Jahre in Wien und äh, ich wollte jetzt den Max nicht in Wien aufziehen, das, das war unser ganz wichtiger Punkt und Natur ist das also auch wunderbar und dann haben wir gesagt, ja wir versuchen das und seit sechs Jahren circa wohnen. Wenn du sagst, Heinz wir, dann meinst du natürlich auch deine Frau, die Musikerin Angelika Steinbach, die ja hier keine Unbekannte ist. Natürlich, es ist das Angelika Steinbach-Ditsch und äh, es, wir sind habe ich habe schon 13 Jahre verheiratet und ja, unser Bub ist jetzt sechs und wir sind jetzt halt irgendwie so aufs, aufs Land gezogen und genießen es sehr. Am 19. September gastiert Kollegium Kalksburg wieder in Weidhofen. Ja, wir gastieren am 19.9. im blenkersaal und das äh, Direktfestival sozusagen, also mit der Denk und wir und wir freuen uns schon sehr drauf und... Äh, ja, und äh, ich wünsche mir, dass viele Weithofner kommen. Ich möchte jetzt gerne einen Titel einspielen von euch, der vielleicht eine große Aussagekraft hat, ähm, was äh, eure äh, Tätigkeit als Musiker betrifft. Was soll ich auswählen? Ja, was du willst. <lacht> ja. Gib uns ein Beispiel. Naja, ja, mit langer Tradition ist wahrscheinlich auch ganz gut. Äh, das gibt es an sich eh nur im, im, im, in der Cloud sozusagen. <lacht> ich soll wo sie g bin morgen, wenn ich den Dreck servier'n, nur erheb's mir gleich die Gau'n. Bessens a' viel. das ist gesund und macht fett was sie sagen, Bessens Daher ist schon in Arbeit. Was gestartet ist, dann schenke ich mit mir vor Verlauf selber an und sehr viel neue und wenn so freundlich war für den Kopf haben. Ja. Wenn du jetzt jemand deine Gruppe erklären müsstest, der euch noch nie gehört hat, wie würdest du das in kurzen Worten formulieren? In kurzen Worten geht das wahrscheinlich nicht, aber Wiener Lieder für Leute, die Wiener Lieder hassen. Also der Vinzenz, der Sänger, ist eigentlich Jazz-Kontrabassist studiert in Wien, der, der Gitarrist, der Kontra-Gitarre-Spieler Paul Skrepek, ist eigentlich einer der besten Jazz-Schlagzeuger in Wien. Und ich habe alles Mögliche gemacht, vom Klavier bis zum Saxophon, bis zum Fagott. Und habe dann mehr Akkordeon ausgebracht und haben sich gedacht, das passt irgendwie ganz gut. Also, so eine wienerische Musik. Tradition dazu zu verwenden, die Texte hauptsächlich von Vinzenz äh, zu illustrieren. Weil du gerade von Texten sprichst, also dem Vinzenz ist ja quasi nichts heilig. Oh ja, das ist ein ganz moralischer, ethischer Mensch, dem ist alles heilig. Ja, der, der, der Ganz im Gegenteil, aber und, und, und das ist das Tolle an seinen Texten. Es ist sehr humorvoll, aber es hat natürlich einen sehr großen. Tiefgang gleichzeitig und es verletzt niemanden und das ist ihm ganz wichtig und äh, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also es ist ihm, es ist ihm sehr viel heilig, glaube ich. Also ganz im Gegenteil, also das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, also man macht es jetzt nicht über, also zum Beispiel wird der Vinzenz das Krüppellied nie singen. Du bist ja nicht nur beim Kollegium Kalksburg engagiert, du bist ja auch sonst Komponist für diverse Filme etc. Ja, ich versuche da halt irgendwie nebenbei halt auch noch andere Sachen, also andere Standbeine braucht man natürlich, weil von einer Sache zu überleben ist äh, relativ schwierig. Also ich habe zeitlang sehr viel zeitgenössische Musik, also äh, computerunterstützte Musik, sage ich mal, Elektronik für zeitgenössischen Tanz gemacht.